Ich darf Sie begrüßen zur Coffee Lecture. FIS Bildung wäre heute das Thema. Mein Name ist Achim Feix und wie gelangen Sie überhaupt zu den Datenbanken? Auf der linken Seite haben wir eine Übersicht über unsere Angebote. Ein Punkt wäre Digitale Bibliothek und dazu lautet der erste Unterpunkt Datenbanken. Das Datenbank Infosystem DeBIS ist quasi der Katalog für unsere Datenbanken. Hier können Sie entweder über die Fachgebiete auswählen oder wenn Sie den Namen der Datenbank bereits kennen, können Sie ihn links eingeben. Die FISL Literatur Datenbank ist frei verfügbar. Das wird hier auch durch die grüne Farbe signalisiert. Das heißt, Sie können von zu Hause auch ohne VPN Zugang recherchieren. In der Detailansicht wird erstmal gezeigt, welche Fachgebiete hier vertreten sind. Das wäre eben vor allem Dingen Pädagogik, die pädagogische Psychologie und alle Fachdidaktiken. Interessant ist auch der Bericht Zeitraum. 1980 bis 2020. Jetzt können wir endlich loslegen. Ich demonstriere in einem Beispiel. In dem Fall bewegte Schule, ähm, wie die Datenbank funktioniert. Sie können bewegt oben einklicken in der Kurzrecherche und als erstes wird Ihnen der Begriff Bewegte Schule angeboten. Die, auf den können Sie auch klicken. Der Vorteil hierbei ist, dass der Suchbegriff in Anführungsstriche gesetzt wird. Das heißt für Sie, in Ihren Dokumenten muss Bewegte und Schule zusammenstehen. Jetzt habe ich 413 Treffer. Ich habe jetzt einige Beispiele ausgewählt, um Ihnen die verschiedenen Dokumenttypen vorzustellen. Dabei einmal einen Zeitschriftenaufsatz bei Nummer 5. Ich klicke auf die Vollanzeige. Bei der Vollanzeige befindet sich einmal ein Abstract und auch die Schlagwörter. Hier finden wir auch unser Schlagwort Bewegte Schule. Interessant ist natürlich auch die Quelle, in welcher Zeitschrift sich der Artikel überhaupt befindet. Das wäre also hier die Zeitschrift Sportunterricht, Band 68 aus dem Jahr 2019, Heft Nummer 5. Auch die Seitenzahlen werden mit angegeben. Jetzt können Sie hier über die Verfügbarkeit herausfinden, ob das Artikel in Freiburg vorhanden wäre und über den PHB Freiburg Link erhalten Sie die lokale Verfügbarkeit. Einerseits wird hier der PH Katalog Plus angeboten andererseits der Freiburg Gesamtkatalog. Also wir haben einen Treffer bei der PH, dann klicken wir auf diesen Doppelfeil und landen in unserem Katalog. Die Standnummer lautet ZSPO3. Und die Zeitschrift befindet sich im ersten OG. Interessant ist auch bei den Zeitschriften natürlich der Bestand. Das heißt, wir haben 1973 bis heute abonniert. Das war also Beispiel Nummer 1. Jetzt gehe ich wieder zurück in meine Trefferliste und komme zum Beispiel Nummer 2, das wäre Nummer 6 in der Liste, ein Sammelwerksbeitrag. Dann gehe ich auf die Vollanzeige und Sie sehen, das ist auch als Volltext angeboten. In dem Fall brauche ich gar nicht auf die Verfügbarkeit klicken, sondern Sie können sofort auf den Volltext Klicken. Da komme ich dann zum Springer-Link und Sie können mit einem Download das ganze Buch herunterladen, wenn Sie sich auf dem Campus befinden. Wenn Sie von zu Hause zugreifen wollen, können Sie oben rechts sich einloggen und wählen aus den Login via Shibboleth. wählen noch Ihre Hochschule aus und dann können Sie über diesen blauen Button sich einloggen. Jetzt gehe ich wieder zurück in meine Trefferliste. Nummer 14 wäre das nächste Beispiel. Das wäre jetzt eine Monografie. Sie sehen bereits hier auch wieder als Volltext vorhanden. wieder zurück in die Trefferliste. Als letztes Beispiel möchte ich Ihnen die Nummer 2 vorstellen, die 50 besten Spiele für die bewegte Schule von Agnes Boos. Klicke ich auf die Vollanzeige wiederum und das wäre jetzt kein Online-Dokument. Da müsste ich dann auf die Verfügbarkeit klicken, um herauszufinden, wo das Buch vorhanden wäre. Jetzt sehe ich hier lokale Verfügbarkeit ist in Freiburg nicht vorhanden. Also pH nulltreffer und auch im Gesamtglock Freiburg ist Nulltreffer. Dann wird an dieser Stelle allerdings als Alternative noch die Möglichkeit der Fernleihe angeboten, die allerdings kostenpflichtig wäre, 1,50 Euro pro Bestellung, können Sie draufklicken und gelangen dort ins Fernleim-Modul. Genau. Es ist so, Sie können sich jetzt einzelne Dokumente auswählen und exportieren. Ich wähle einfach mal einige aus, aus meiner Trefferliste. Und scrolle dann runter und hier kann ich jetzt das System auswählen, zum Beispiel Citavi, Excel, die, die beste Anzeige, fand ich jetzt zum Demonstrieren, die Liste mit Feldbezeichnung und klicke auf exportieren und so sieht es dann aus. Aber da können Sie natürlich selber auswählen, was Ihnen was Ihnen am liebsten wäre. Sie können sich die Liste auch per E-Mail zuschicken lassen, das wäre auch möglich. Jetzt hatten wir ja mit der Freitextsuche gestartet, Sie können aber auch über Schlagwort suchen. Dafür müssten Sie dann die erweiterte Literatursuche einblenden. Da haben Sie dann verschiedene Felder. Die Freitextsuche hatten wir ja schon vorhin gestartet. Sie können auch über Schlagwort suchen. Dann haben wir hier bewegte Schule. Wird wieder angeboten, wie vorhin schon. Klicken Sie einfach drauf und dann wird es auch wieder automatisch in die Anführungsstriche gesetzt. So, jetzt haben wir nur noch 333 Treffer, vorhin hatten wir, glaube ich, 412, 413 Treffer. Es ist so, dass, ich klicke mal einen Treffer an, in dem Fall sucht er nur noch die Schlagwörter ab. Bei der Freitextsuche hat er auch die Titel abgesucht und auch das Abstract. Dadurch erhalten Sie natürlich in der Freitextsuche viel mehr Treffer oder einige Treffer mehr, als in der Schlagwortsuche. Die Schlagwortsuche ist allerdings qualitativ besser. Quantitativ wäre eben die Freitextsuche erfolgreicher. Interessant sind auch hier noch die Facetten auf der rechten Seite. Da sehen Sie, welche Treffer, welche Schlagwörter die meisten Treffer hier haben bei, bei meiner Suche. Sie sehen auch Medientypen ausgewertet wurden und auch aus welchen jahren die meisten treffer bei meiner suche aus welchem jahr die meisten treffer stammen genauso die autoren welche autoren haben hier die meisten treffer Genauso, die Dokumenttypen werden hier nochmal aufgelistet. Zeitschriftenaufsätze haben bei meiner Suche die meisten Treffer. Und die Sprachen werden auch nochmal aufgeschlüsselt. Sie sehen hier, die meisten Dokumente sind hier wirklich auf Deutsch. Englisch kommt hier auch vor und auch ein Treffer auf Französisch. Und dann sehen Sie noch auch, welche Zeitschriften ausgewertet werden. Beziehungsweise welche Zeitschriften haben die meisten Treffer bei meiner Suche. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war ein erster Einblick in die Literaturrecherche in der FIS-Bildung. Vielen Dank und demnächst wieder auf unserem Kanal. Dankeschön.